Kollege Gauland, Sie behaupten, Sie würden jüdisches Leben in Deutschland willkommen heißen. Solange Sie darüber denken und es aussprechen, dass der Nationalsozialismus ein Vogelschiss in der deutschen Geschichte war, werden Menschen jüdischen Glaubens sich nicht hier heimisch fühlen und Sie treiben diese Hetze an. Deswegen will ich sagen, was hier